Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMPW, doppel Boss hier vom Boss-Channel. Number One, meine Freunde und Herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Ja, es ist 2020 und der Boss macht ein neues Video. Wen wundert es auch und wen erfreut es vor allem? Erzählt euren Freunden davon, erzählt euren Müttern davon, eurer Familie, euren Brüdern, jedem. Der Boss ist wieder am Start. Jeder wird sich darüber freuen, glaubt mir. Und ja, 2020 und der Boss macht ein Video. Warum? Viele haben mir geschrieben, hey, mach doch mal wieder ein Video, wir würden uns freuen. Im Playstation Network, habe letztens mal wieder ein bisschen Warzone gezockt, bin da auch relativ gut drin. Also wenn ihr Bock auf Videos von Warzone hättet oder Cold War, wäre ich da eventuell für zu haben. Eventuell auch im Thema Livestreaming bin ich bald am Start. Muss ich mal gucken, wie ich Bock habe, wie ihr Bock habt, ob wir das durchsetzen können. Und ja, heute, heute geht es aber um was ganz anderes. Und zwar, ich sag mal so, wie hat EMP-Doppel-Io der Boss angefangen? Wie ist das Ganze entstanden? Und zwar ist das Ganze durch... Danny Burnage entstanden. Und ich denke mal, viele von euch werden es wissen. Vielleicht auch ein paar nicht, vielleicht weiß ich nicht. Auf jeden Fall werden wir uns das Video heute mal anschauen, wie ich quasi entdeckt wurde. Und eventuell droppe ich auch ein bisschen Background-Informationen, weil ich sag mal so, wie das Ganze im Video dargestellt wird oder wie das gesagt wird, so ist es auf jeden Fall nicht. Und das werden wir heute mal ein bisschen auflösen. Ich würde mal sagen, ich setze mir hier gleich mal meine. Kopfhörer auf, damit ich hier auch das Ganze tontechnisch verfolgen kann. Wir können ja eventuell erstmal anfangen, hier ein bisschen die Kommentare zu lesen, meine Freunde. ist ja vielleicht interessant für den einen oder anderen. Und zwar schreit hier der Nightrunner1998 MP sagt, dass Danny keine Freunde hat. Und was sagt Danny? Oh, ich habe 50.000 Abos. Ja, ich sag mal so. Ich war auf jeden Fall schon immer sehr wortgewandt und Danny Burnage nur ein kleiner Hans. Moiskit Junior hat hier schon gemeint, dass Ampio das alles sehr sarkastisch meint. Ja, eventuell nicht alles Moiskit Junior, aber das ein oder andere bestimmt. Und hier sieht man auch, dass Ampio Danny ziemlich verarscht hat. Aber das Ganze werden wir uns jetzt eben eh mal anschauen und gucken, ob das auch wirklich so ist. Qualität, na, hat der gute Mann hier nur 720p zu liefern, relativ schwach, aber gucken wir mal rein. Graf 5721. Zieh mir die der das auf? Hochgeben auf ein Danny der Mann seine Potenzfähigkeit. Kurzer Einwand. Stimmt nicht. Also, stimmt nicht. Hier sieht man auch am 14.12.2012 war das Ganze. Also ungefähr vor acht Jahren, was ja auch relativ interessant ist. Gucken wir mal. Oh mein Gott, du... Soll das halt, so e den Boss. A Bio. Da hat schon angefangen, emp doppel den Boss. Und zwar erst mal kleine Background-Informationen. Ich habe hier ganz entspannt mit meinen Kollegen Russian Standard, der gute Edi, und ähm, Bam Freeze, Kollege Freeze, Suchen und Zerstören gespielt, ganz normal. Black Ops 2 damals, wir haben es alle gespielt, Suchen und Zerstören, hat Spaß gemacht. Und dann habe ich gesehen, dass snickers Ice bei uns in der Lobby ist. Ich damals natürlich schon ein sehr aktiver Hase, auch auf YouTube, habe mir den einen oder anderen Mann angeguckt. Leider auch ab und zu mal, Danny Birdisch, wenn die Börne empfohlen wurde. Habe mich eher über ihn lustig gemacht, als seine Videos zu feiern. Aber ich habe ihn auf jeden Fall gekannt und wusste, was er für Videos macht und habe quasi die Chance genutzt, meine Freunde. Und dieses EMPW der Boss hat quasi schon den Trigger ausgelöst, dass der Mann auf mich aufmerksam wird. War einfacher als gedacht. Aber hören wir mal weiter. MPO, der Boss. MPW, du bist ziemlich schlecht, Alter. War schlecht, Alter? Ich fick dich weg, okay? Laber hier hm? nicht. So schlecht, Alter. Man. Kennst du mich überhaupt? Nicht? Du bist weißt so überhaupt, wer ich bin, Alter. Ja. Hier nochmal eine kleine Background-Information. Ich war auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt deutlich besser als Daddy Burnage. Hundertprozentig. Dass ich jetzt sage, ob er weiß, wer ich bin, liegt auch daran, weil ich damals schon eine große, ich sag mal, Rotlichtgröße in Offenbach war, wo ich auch gelebt habe, Deswegen war ich sehr bekannt. Hat mich gewundert, dass der Mann mich überhaupt nicht kennt. Ja, du bist der schlecht. Boss, Junge. Laber nicht Na, ja, der Boss, das stimmt. Ich laber mir nicht voll, okay? Du bist so schlecht, Alter. Ja, nicht, ja das war ja scheiße. Ja, da habe ich ihn getötet. Ja, gut, egal. Hey, Ey, du kleiner Bastard, Alter. Ja? Du bist, so schlecht Alter. Du bist so, du bist Alter. so schlecht, Alter. du bist so schlecht, Alter. Schau dich doch mal an, du hast 0 zu 2. Ich habe dich ganz nicht, nicht weggenifed, Alter. Ja, ich ist das ist ja voll skillig, face, okay? Alter. Okay, komm, ich lade dich in privaten Chat ein. Dann können wir... Weggenifed habe ich übrigens auch den einen oder anderen Kollegen schon auf der Street. Also deswegen war ich da immer schon sehr bewandert, auch im Spiel. ...weil, ähm... Ja, sonst, wenn du stirbst, dann... Ja, wie, wie immer, wenn du stirbst, wie immer, dann, äh, ja, können wir nicht sehen. Jetzt lasse ich mich beleidigen. Oh, Was ist überhaupt dein Problem? Was ich ist überhaupt dein Problem? Ich will nur sagen, dass du extrem schlecht bist. Was ist überhaupt dein Problem, Junge? Ich bin hier der Beste in der Lobby. Und was bist du? Du, du bist, bist der, der Beste. Nochmal hier kurz zurückfassend. Ich wusste ja von dem Video schon, dass Danny Burnage nicht sehr eloquent ist. Und wusste, dass ich durch meine Art auf jeden Fall, ja, ihn dominieren werde. Und das Ganze werden wir jetzt in den nächsten Abschnitten sehen. <lacht> Du bist der Beste. Ja, ich bin auch der Beste. Schau dich mal an. Du hast 0 zu 2, du hast 25 Punkte. Was willst du von mir? Bitte mach was noch so einen Witz. Alter? Bitte mach noch so einen Witz. Du, bist, du bist der, der Beste. Dein, dein ganzes Leben ist ein Witz, okay? Laber mich hier nicht voll, Mann. Du bist der Beste. Ja, ich bin auch der Beste. Ich fick deine ganze Generation, okay? Du bist der Beste, ist klar. Ja, laber nicht, da Lach dich über dich selber. Hast du in den Spiegel geguckt? 4 zu 2. Das ist halt deine erste positive GD, die du jemals bekommen ich hast. Halt. Du bist ich jetzt hier mit, mit einer Hand, okay? Die andere Hand ist ja, da, dass man den Penis beschäftigt. Also laber mir nicht voll, Mann. Ich hab Da nochmal rückgreift, ich habe wirklich nur mit einer Hand gespielt. Mittlerweile geht es nicht mehr, weil wenn ich meinen Penis, ich sag mal, beschäftigen möchte, brauche ich mindestens zwei Hände, weil er halt eben so groß ist. Aber damals, da war ich noch sehr jung, deswegen, er ist noch so ein bisschen gewachsen zu dem Zeitpunkt. Aber er war damals auch schon sehr, sehr groß. Ich gerade gesehen, ne? Ich habe gerade ein paar Spiele von dir gesehen. Und naja. er ist... Ja. Du bist ja ziemlich schlecht, ne, kann das sein? Und du campst auch sehr viel rum, das muss man auch sagen. Du meine letzten Spiele, Junge, weißt du was, meine letzten Spiele waren alle 100 plus, das hat so laber mir nicht voll Hat wahrscheinlich gestimmt. Naja, na ich muss sagen, du bist wirklich äh, ein extremer Camper und ich äh, bitte dich, dass du unterlassen. Guck mal, die Ecke, ne? Ich weiß, du magst die Ecke, ne? Aber bitte, geh aus der Ecke raus einfach, ja? Was für Ecke, Junge, ich mag dich, halt, ey. ich quatsch dich weg, okay? Ich klatsch laber ich noch weg? einmal sowas über mein... Ja, ich klatsch dich hier weg. Was, was, soll ich, was soll ich noch einmal labern? Irgendwas über mein Skill Level. Weißt du was? Mein skill Dein level Skill ist Level so ist sehr, ein, sehr niedrig. Higher wie die Airways, okay? Also Dein laber ich, mir nicht voll, Dein Skill Level Mann. ist sehr, sehr niedrig. Nein, Mann. Higher als Airways. Also laber nicht, Mann. Ist hier so ein Scheiß-Random, der hier in die Lobby kommt, meint ich auf dicke Hose zu machen mit 0 zu 2, was ziemlich lappenhaft ist, okay? Dein was Skill, was skill Level... So? Dein Skill Level ist ziemlich niedrig. Dein, dein, dein ganzes Spiel ist riesig, da Guck dich doch mal an, Mann. Du bist 0 zu 2. Oh, jetzt hat er 1 zu 2. Jetzt ist er wahrscheinlich ganz stolz, Mann, Alter. 0 zu 2, ich mach das extra, damit ich dich besser aussehen lasse. Damit du wenigstens ja, nicht wieder aufstehen so so Also, ich muss doch nochmal rückblickend sagen: Das Video von Daddy Burn ist wirklich sehr langweilig. Der Mann erzählt nur Scheiße, versucht mich hier irgendwie über das Spiel zu triggern, was aber auf jeden Fall nicht funktioniert, weil Punkt 1 der Boss regt sich nicht über das Spiel auf. Und Punkt 2. Bin ich auch einfach besser als der gute Mann gewesen und bin es so wahrscheinlich auch immer noch. Das ich bin der Lobby, Junge. Ich sehe aber der Lobby gut aus, Alter. Immer. Bin immer der Beste in jeder Lobby, also laber mir nicht voll, Alter. Das heißt, random, Mann. Oh, du bist ja ziemlich aggressiver. Ich meine, du, du kannst ja auch nichts für, dass du so schlecht bist, ne? Nee, ich kann nichts dafür, dass du so schlecht bist. Du wurde so einfach von Gott mit dem Skill segnen gesegnet. Und was du, Alter, du wurdest von gar nichts gesegnet. Von dem, du wirst vielleicht von dem... Was weiß ich, alter Schwanz, du so. <lacht> ich glaube, dir glaub, fallen zu wenig Flüche an. Überleg dir erstmal eine halbe Stunde Flüche <lacht> und dann kannst du wieder kommen. Halt Deine Fresse, bevor ich dich wegklatsche, okay? Wie willst du mich wegklatschen? Wenn du erst von wenn du erst von meinem 44er Bizeps siehst, dann rennst du schon weg, okay? Oh, 44er Bizeps? Übrigens, kleiner Funfact: Das mit dem 44er Bizeps hat natürlich gestimmt. 44 ist schon out. 44 war letztes Jahr. Dieses Jahr ist 46. Also ich habe 48. Du hast Du trainierst hier mit deinen Zehnerbietes, dass du den Kontrolle überhaupt geben kannst, okay? Also laber mich ja nicht voll, Mann. Was bist du oft, Alter. Suchst du hier irgendwie so Konflikt oder was? Weil du keine, weil du hier nichts kannst, du kannst nicht spielen und suchst hier jemanden der um aufzupassen oder was? Nein. Weil ich der falsche, weil ich der Boss bin, okay? DMT naja. Doppel-IO der Boss. Naja, ich, ich wollte eigentlich, äh, ich wollte eigentlich nur schlechte Spieler suchen und hab dich dann gefunden. Also. ja, ja. Ich äh, ich mache so Trainingsstunden in Call of Duty, so halbe Stunde. Ja. Mit 1200 Microsoft-Freunds kannst du gleich ein bisschen kommen, dann trainiere ich dich ein bisschen. Gibt's übrigens auch das ein oder andere Video, wo, ich sag mal, der ein oder andere YouTuber damit konfrontiert wurde, dass ich ihn trainiert habe? Zum Beispiel Electrics. Wenn ihr da auch eine Reaktion sehen wollt, schreibt in die Kommentare. Ja. Kannst auch deinen Freunden sagen. Falls du Freunde hast, was ich stark bezweifle bei dir. So naja, ich habe nur 50.000 Abonnenten. Hm. Aber leider nicht das so viele. Gar nix, Alter. Junge, was ich, ich hab? Ich habe 300.000 Abonnenten. Also laber mir nicht weiter. Okay, okay, ab jetzt dürft die MPU die Nachricht schicken. Okay, MPU, schicke dir, schick dir auch gleich eine gleich Nachricht. Gleich kriegst also du auch, sehr, sehr, sehr viele Nachrichten. Nachrichten. Ja, ich krieg dir auch gleich Nachrichten. Also MPU, was würdest du tun, nee. wenn dir jetzt 40.000 Menschen zuschauen würden? Ich nee, schaut gar keiner zu, Alter. Vielleicht dein Team schaut mir zu, aber sonst keiner. Also laber mir nicht voll, Junge. Das auch von mir mit deinem 3 zu 2. Denkst du dir, das wäre zu so gut, oder was? Ein Dünn, ja, Mann. Übrigens keiner Funfact. Ich glaube, mir haben damals vielleicht 10 Leute geschrieben Und ja, hat mich nicht sonderlich gestört. Aber wie gesagt, ich, ich glaube, die halbe, St die halbe Stunde hättest du nicht nutzen sollen, um die Versprüche einfallen zu lassen, weil, naja... Ja, ja, halt dir eines weg. Jetzt hast du jetzt hier deinen zwei Freunden gesagt, die sollen mir eine Nachricht <lacht> oh, schicken. <lacht> du ist jetzt echt <lacht> ganz happy auf dich. <lacht> wie soll ich denn das sagen? <lacht> okay, Leute, ihr ja, könnt ruhig alle in eine Nachricht schicken. <lacht> <machen. lacht> da hat er wahrscheinlich gemerkt, dass die Leute mir keine Nachricht schreiben, deswegen hat er nochmal alle aufgefordert. Aber ich glaube, es soll da trotzdem nicht viel mehr. Ja, ich schicke dir auch gleich eine Nachricht, okay? Da in der Nachricht steht, dass ich dich wegklatsche, weil du so ein Lappen bist. Echt? Scheiß ja, wo hast du jetzt schon drei Freunde gefunden, aber bist ist ein ganz, lecker, <lacht> ein Hammer-Hengst, <lacht> Alter. Hammer Sei? Ich ja, mich noch einmal voll, Junge, halt deine Fresse, Alter. Das werden gleich mehr. Boah. Das werden gleich mehr, aber du hast nicht mehr Freunde. Das ist einfach dein Problem, Junge. Habe ich, ich nicht mehr Freunde? Nein, du hast nicht mehr Freunde. Ach so. Lein ja. Okay, Leute, MPO, Alter. ihr könnt ihnen richtig viel Nachrichten schicken, wenn ihr wollt. Also richtig <lacht> viele auch Hater-Nachrichten, meinetwegen. E ist das übrigens der Aufruf zum Mobbing hier vom guten Danny Burnett gegen mich. Finde ich ja relativ schwach. Von Mobbing halte ich ja sehr, sehr wenig, wie ihr wisst. Ganz schwach. I -I hey, hier meine Kann es sein, dass du ein ganz schöner Lappen bist? Hier, meine Freunde, ihr könnt ja auch hier Nikas Eis Nachrichten schreiben, auch Hate-Mails, weil es so ein Lappen ist. Okay, meine Freunde, macht jetzt mal bitte, dass ich die kleinen Penis hast. Er hat versucht hier zu kompensieren hier mit seinem komischen Scheißgelaber, aber kann einfach nicht, weil er ist ein Laubmiss. Du bist. So, ich hab dich gekillt. Ah, bist du schlecht! Ich habe auch ganz extra, ich habe auch ganz extra schlecht gespielt. Oh einer Gott, Handball, also du schlecht. mir nicht du Ja, bist du schlecht! Oh süß, hast du jetzt hier irgendwie so ein spam oder was? Du bist jetzt ganz stolz. Du bist so schlecht! Äh, Wie gesagt, ich wusste ja, dass er Videos macht und dass ich wahrscheinlich ein paar Nachrichten bekomme, waren aber trotzdem nicht viele. Deswegen, ja, ich habe ihn einfach ein bisschen auch an der Stelle. sagen, dass du im Livestream bist. Was für ein Und Livestream? Live <lacht> Unter 900 Leute schauen die dazu. Und auf meinem Kanal, oh, auf meinem mein YouTube-Kanal sind 50.000. Ja, 50.000, ja auch. 50.000 Alter. Cash auf der Tasche, Alter. Was ist da los? Man die habe ich immer noch am Handgelenk. Okay, Leute, beweist ihn das, indem ihr viele Nachrichten schickt. Ja. Genau. MPO. Ich glaube, jetzt weiß jeder, dass du ein Lappen bist. Aber MPO, warte mal kurz, ich würde dir wirklich empfehlen, dein Gamertag jetzt demnächst zu ändern, weil, naja, vielleicht, äh Gamertag muss sich nie ändern, meine Freunde, ist immer noch derselbe, EMPW, der Boss, ihr kennt mich. Macht das dein Gamertag nicht mit, dass du so viele Nachrichten bekommst. EMPW, der Boss kriegt keine Nachrichten, ich sag einfach gleich, ich mach das nicht mehr, Alter. Bist du der Boss? Ich bin auch der Boss, ja, sehe ich ganz auf und zu, ich bin der Boss, ja und? Damit musst du erleben, wenn du so ein Lappen bist, Alter. Okay, ich, ich unterordnen? Ab? Was? Okay, sag jetzt mal hier dein scheiß Spamboard. was? Okay, MPO, schreib ihm noch mehr Nachrichten, damit er schön schön voll gespammt wird. Ich frem dich gleich, mit deinem scheiß Spamboard denkst du, du bist cool, weil du hier sowas programmieren kannst oder was? Tja, ich bin halt der Skiller. Denkst du, denkst du deine Eltern sind <lacht> so sicher? Also ich sag mal so, ich schlafe schon fast einmal in dem Video. Das einzige Interessante an dem ganzen Video bin halt wirklich einfach nur ich. Ist halt leider rückblickend so. Aber ich glaube, der gute Danny Burns hat es damals nicht so ganz verstanden. Scheiße, Lappen, ich katsch dich weg, Mann. Ja, ähm... Äh, ja, was hier? Laber nicht. Äh, naja, das mit den Sprüchen ist heute nicht so gut gelungen, oder? So schlecht ist halt, weil ich mach ja hohes Kaliber, setze ich hier nicht an so einem Lappen aus. Bin ich ein Lappen? Ja, du bist hier der Lappen, ist einfach so. Und was wäre, wenn die 40.000 Menschen zuschauen würden ab und wissen... Äh, Wir schauen wissen ja. aber keine 40.000 Zuschauern zu, Alter. Ah, ich glaube, das werden sogar 50.000 sein. Ja, 50.000, weiß man, ja. mir zuschaut. Mir schaut du zu, so einer kleiner, Alter, ein Lappen bist. Oh, das ist natürlich blöd, wenn ich ein Lappen bin. Aber wenn ich ein Lappen bin, ja. was ja, ist dann... Das du? Ja, ich bin der Boss B-O-Doppel-Z, Alter. E der der Boss. Ich glaube, ähm... Ich glaube, du hast irgendwelche falschen Tabletten geschluckt, weil ich glaube, die es nicht so gut gehen. Keine nicht mehr gut. okay. Tabletten habe ich übrigens deine damals keine geschluckt, nur Anabolika und das Ganze nur per Spritze initiiert, also stimmt die Aussage auch nicht. Keiner MMG. <lacht> denkst denkst du, das stört mich hier, das hier, dass du hier mit dem Spamboard hier mir Nachrichten schickst für mir? Das geht mir so am Sack vorbei. Geht ihr erst am Sack vorbei? Es gibt mir auch vorbei, Alter, du kannst mir auch mit der Spambox tausend Nachrichten schicken, mhm. denkst du es juckt mich. Aber wie soll Nein, ich den Spam-Bot benutzen? Hast du eigentlich einen, hast du einen Browser zufällig? Hast du eigentlich einen Browser zufällig ja. bei dir? Ich ein hab Internet nicht nur einen Browser, ich hab gleich zwei Browser. <lacht> okay, ich <lacht> okay. okay <dann> <lacht> die, äh, in den Browser oben ein, ja. Junge, du hast eine 110 er KD und 267, <lacht> glaube mich nicht voll was hier, Mann. Geh mal bei geh mal bei der Suche oben beim äh, Browser äh, ww. Warte kurz, ja. Www. Ja. TV. Was, TV? TV. TV, TV. TV. ja. I. I. Ja. T. Ja. CH. Ja. Punkt. Ja. TV, ein. Und dann, warte, und dann steckst dich. Was ist dann? Schrägstrich. Nach TV kommt ein Schrägstrich. Okay, warte. D-A-N-N. Ja. Wie lange braucht der Dupe eigentlich hier, um seinen komischen Twitch-Link zu buchstabieren? Wird er mich verarscht oder was? wie No Name. Du D-A-N-N. Ja, No Name. Y-Y. Ja, und? B-U. B-O, ja. B-U. Ja, was? R, R. Alter, was? Gib mal R? Ja, N-A. Ja, B-R. Was jetzt? N-A? B-U-R-N-A. <lacht> ich hab ihn hier übrigens extra verarscht. Ich wusste ja ganz genau, wie sein Twitch-Kanal heißt, wie sein YouTube-Channel heißt, aber ich wollte ihn einfach nur ein bisschen verarschen. Der sieht auch echt blöd aus, wie er sein Namen buchstabiert nochmal rückblickend gesehen. Ist echt sehr amüsant. Ähm. <lacht> b u R, n g e <lacht> Da musste er selber noch mal überlegen, wo er jetzt gestanden war und wie er wahrscheinlich heißt. Sehr belastend, Danny. Sehr, sehr, sehr belastend. Und dann noch L-I-V-E. Warte, ich hab mich jetzt verschrieben. <lacht> Danny. noch mal schnell, Alter. Danni, ja. D-A-N-N-Y-B-U-R-N-A-G-E. Ja, ich bin bei Burnage. Ich bin bei Buonage. Buonage, Und dann noch nach Burnage live dahinter. Und jetzt Eintat drücken. Ja, hab ich und jetzt? Und jetzt hört man das in diesem Livestream. Lapp mal, ich Robo 10 Zuschauer oder so. <lacht> Guck mal, unten nix, wie viele Zuschauer drin sind. Waren <lacht> 10 wahrscheinlich. Aber mir steht da gar nichts. weil du kein Stress-Random bist. Und, wie geht's? Jetzt, jetzt sehe ich sicher, wie du aussiehst, da solche Leute wie dich Ja? Ja? Finde ich gut, dass ich mich wenigstens zeigen kann, ne? Ja, ich kann mich auch zeigen, Daddy. Hier, ja, Daddy, ich kann mich auch zeigen. Ich finde mich ja auf einer Skala von 1 bis 10, der Attraktivität bin ich auf jeden Fall eine klare 10. Und dich würde ich so auf einer, ja, schwierig. 2 vielleicht? Also, schwierig. Wenn du von mir willst, schick ich dir, dann klatsche ich dich weg. Dann hast du schon Schiss, wenn du mich siehst, Junge. Jeder weiß auch, wie ich damals aussah. Sehr gefährlich vom Hairstyle-Tutorial und sowas. Also, ich war auch damals schon eine große Nummer auf der Street. Deswegen hatte der Mann dann wahrscheinlich auch rückblickend gesehen. Echt Angst vor mir. Hey, warte, hier, Leute, schaut euch das an. Okay, Leute, MPO, ihr könnt ihr durch Nachrichten schreiben. Leute, also ich muss sagen, x tips und MPO. Ey, Mpio, ich muss wirklich sagen, du bist einer der Leute, die es wirklich geschafft haben, auf Platz 1 zu kommen, bei den größten Losern. Nee, Platz 1 der größten Bosse, das auf jeden Fall. Aber der größten Loser, Danny, da würde ich eher dich sehen. der größte Loser, weil ich das Gif-Tick hab, Junge. Ich denkst jetzt cool, Alter, ich hab hier ein paar Zuschauer, die mir jetzt, wenn ich, was weiß ich, sagen wir mal, die dich anschauen, verstehe ich gar nicht. Oh, Leute, er sagt Er sagt zu euch, ihr seid Lappen. Meine Zuschauer <lacht> sind also Lappen, Ja. Ja, das ist äh, der Grund, weil wie kann man so Lappen wie dich anschauen? Da muss man schon ziemlich Lappen sein, Alter. Das schaut sich schon an, wie du hier so live machst. Übrigens auch ein taktischer Move war das damals von mir. Ich habe ja dann, ich glaube, einen Tag später oder zwei Tage später meinen eigenen Channel gemacht. Wurde dann auch von den ganzen Danny Burnage-Fans gehettet und habe halt so quasi meine ersten Zuschauer bekommen und wurde dann ja zur damaligen Zeit auch relativ erfolgreich auf YouTube. Also nochmal danke dafür, Danny Burnage. Und auch Danny Burnage damalige kleine Fans. Alter, was juckt es mich, Alter? Nur Lappen juckt es. Ah, okay, ja, Leute. Er, ja. ja, ähm, ja gut, Leute, er hat durch Lappen genannt. Ich weiß nicht, was ihr dazu äh, meint. Also, hier ist ja im Gegner Team. E -M, -P -I -I e m p doppel i -O, der Boss. <lacht> e -M p doppel i -O, der Boss. Yo, Ditta, <lacht> du bist der Boss. Du bist ja, der, der Boss, du bist der Boss der Lappen. Na, Mann, du bist der Boss der Lappen, Alter. Laber mir nicht folgen. Na, bist du folge Kleiner? kleiner? ich bin keine einzige Nachricht. Denkst also, <lacht> <echt, echt, echt. lacht> du, hier die schickende Nachrichten machen sie einfach nicht? Weil ich keinen Bock auf dich Schlafen Ich mache auch gleich live schreiben. Da werden mir 10.000 Leute zuschauen, Alter. Ja, gerne, Leute. Ihr könnt die gerne zuschauen. Haben sie dann auch gemacht. <lacht> Ich würde dich einfach wegklatschen, wenn du was du sagst. Man, also juckt dich eh nicht, du hast dir Schiss vor mir. Also, natürlich habe ich Schiss vor dir. Ich habe Schiss vor jedem. Hat er recht, wahrscheinlich. Natürlich habe ich Schiss vor dir. Ich glaub, man am meisten Schiss vor mir so Boss wie ich. Natürlich, du bist der Boss. Lass mich sagen, du hörst, äh, du hörst Kollege. Oder du hörst, Kollege ist zu äh, niveauvoll für dich. Mhm. Ich würde sagen, du hörst Haftbefehl. Auch ja. Ich habe beide. <lacht> beide. Ja. Aber ich würde sagen, dass der Kollege ein bisschen zu niveauvoll für dich ist, oder? Du, du bist niveauvoll, Alter. Du bist ja ich. Na, ich, ähm, du kommst mir auch nicht gerade so vor, als hättest du irgendwas in deinem Leben erreicht. Ich ich glaube eher, dass ja, okay, du irgendeinen Sonderschulabschluss hast und äh, naja. Ich hab Straßenabitur, Alter. Ich zieh jeden ab. Straßenabitur? Oh Leute. Straßenabitur und auch das normale Abitur übrigens, meine Freunde. Also der Boss ist sehr eloquent und sehr gebildet. Ja, ist ja cool. Ist das die Hochschule? So. Okay. Ja, das ist Hochschule, das ist ganz oberste Schule irgendwie. wird gezeigt, wie man Das an ist also der die Hochschulreife, ja? <lacht> die Ab ja, man. Okay, Leute, MPU Doppel äh, wie? E M Doppel Nee, Quatsch, äh, E M P Doppel -I -O E -P -Doppel -I O der Boss. E M P Doppel -I O der Boss, Leute, merkt euch das. Und ja, MPO. Ja, äh, da würde ich mal sagen, Lass mich jetzt von dir verabschiede. Leute, ihr könnt MPU eine nette Nachricht erlassen. Ähm, MP bläst <lacht> gerne. Also wenn ihr.. Du bläst gerne, halt mal du, Junge, bevor ich dich wegklatsche. Okay, Schwucht, hat, Du scheiß Schwuchtel, verpiss dich, Alter, also, geh mal weg, Mann, du Mistgeburt. Ja, okay, MP, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ey, guck mal, du bist das der King, noch. Alter. Ohne Witz. Das stimmt. Ich bin ich auch, der Boss Junge. Und demnächst kriegst du nicht nur so wenig Nachrichten, sondern ein paar mehr. Du bist doch vielleicht Nachrichten. Faust mit okay, MP, ich hab dich lieb. So, meine Freunde, das war das Video. Da sieht man den mal noch mal. Sehr schwach, wirklich sehr, sehr schwach. Und ja, ich hoffe, die kleine Reaktion hat euch gefallen. Ich hoffe mal, ihr habt Bock auf mehr. Dann wird auch mehr kommen, meine Freunde. Und ich sag mal noch ein Zug von der Shisha zum Abschied. Ja, und euer EMPW der Boss ist over the bitches no homo Skurr.